Liebe Luzernerinnen und Luzerner, seit dem 4. Mai ist das Parlament wieder in seiner Funktion. Es hat nach fast acht Wochen Unterbruch seine Arbeit wieder aufgenommen. Es ist also von der Zuschauertribüne, die der Bundesrat im März hingeschickt hat, wieder in den Ratssaal zurückgekommen. Allerdings nicht in den Saal, wo allen bekannt ist. Weil auch mehr Parlamentarier gehalten sind, die zwei Meter Distanz einzuhalten, wo der Bundesrat verordnet hat, haben wir die Sitzungen in anderen Räumlichkeiten müssen abhalten nämlich in der Halle der Bern-Expo. Aus sonst war einiges anders, weder wir uns das gewöhnt sind. Vor allem thematisch. In beiden Räten, also in National- und Ständeräten, haben wir nämlich nur ein Thema behandelt. Massnahmen, die durch die Corona-Krise verursacht worden sind, und Kosten, die durch das entstanden sind. In dem Sinn ist es auch darum gegangen, die Massnahmen zu diskutieren, die der Bundesrat in seiner Zeit vom Notstand hat. Und natürlich, um diese Finanzen zu bewilligen, insgesamt 56 Milliarden Schweizer Franken, der grösste Beitrag die ein Parlament in unserem Land je bewilligen. Musste. Auch wenn mehr Parlamentarier aus über Parteigrenzen mehr oder weniger einig sind, dass der Bundesrat seine Arbeit in dieser schwierigen Zeit gut gemacht hat, hat es natürlich auch trotzdem Diskussionen zu der ein oder anderen Massnahmen gegeben. Gestritten wurde beispielsweise über die Frage der Mieterlässe für Restaurant- und Geschäftsbesitzer, ohne konkretes Ergebnis, so dass Diskussionen in der regulären Sommersession weitergehen müssen und abgeschlossen werden Gestritten wurde auch über die Frage, ob die Unternehmungen Dividenden auszahlen können, wenn bei ihnen jetzt Kurzarbeit eingeführt wurde, oder wenn sie Kredit bezogen haben. Der Nationalrat war dafür, unser Rat, der Ständerat, dagegen. Und das heisst, damit ist die Frage zugunsten der Dividenden ausgefallen. Heisst diskutiert wurde auch die Unterstützung von Kitas, vom Tourismus, von der Kultur und dem Sport. All diese werden jetzig unterstützt und können mit Geld über aus Kompensation für die fehlenden Einkünfte. Wie Sie vielleicht wissen, hat mich das ziemlich aufgeregt, dass nach der Sondersession auch die reguläre Sommersession in Bern stattfindet, obwohl die Offerte der Messe Luzern für die Infrastruktur rund 300'000 Franken tiefer war. Darum habe ich eine parlamentarische Initiative eingebracht, die verlangen, dass die Herbstsession in Luzern stattfindet, falls wir wegen Corona immer noch nicht im Bundeshaus tagen können. Und ich meine, diese Initiative ist von Sage und Schreiben 25 Ständerrätinnen und Ständeräte unterschrieben worden, wie mehr als nur der Innerschweizer also. Und wenn das kein schlechtes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Auch wenn die Sondersession nur ganz kurz war, und sehr viel gekostet hat, gelohnt hat sich sicher, dass das Parlament seine Funktion aufgenommen hat. Denn mit der Unterstützung des Parlaments sind die Entscheidungen vom Bundesrat einfach breiter und besser abgestützt. So, jetzt hoffe ich, dass das Leben bald wieder auf die Uhr kommt und vor allem, dass wir von der zweiten Welle verschont bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund.